Und los geht's, Fläche zwischen zwei Funktionen. Bei der Integralrechnung kommt auch vor, dass wir die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen. Das hat Anwendungen, beispielsweise im Masch Maschinenbau. Die Idee ist in diesem Fall nicht so kompliziert. Aus der Fläche der Funktion, die im Diagramm weiter oben ist und x-Achse, müssen wir die Fläche zwischen Funktionen, die weiter unten ist und x-Achse, also wenn wir hier so sind, müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt zwischen diesen beiden sind, sind, ja, da die Fläche hier da drinnen berechnen. Ja, so, rote Linie, bis da oben, diesen Teil da, dann auch diesen Teil hier so. Gut, machen wir jetzt, jetzt das Beispiel. Wenn die beiden Funktionen einen Schnittpunkt haben, kann es sein, dass sie ihre Rolle wechseln. Welche unten ist. Also die Funktion, die vorher oben war, kann danach doch unten sein. Daher müssen wir zweimal das Ganze, machen, wenn das der Fall ist. Ja? Beispiel jetzt hier, berechnen Sie die Fläche zwischen den Funktionen. 4 von x ist gleich 0,5 e hoch x minus 1 und f von x ist minus 0,16 x hoch 2 minus 0,4 x plus 2,75. Und zwischen den Stellen minus 2 und 2, also Stellen zur Erinnerung sind die Werte von x. Ja. 2 und 2, jetzt ist ein bisschen mehr, 2,2 mach nicht und äh, glaube ich hier ist mit bis zwei gerechnet, wie auch immer. Also diesen Teil hier und diesen Teil hier. In solchen Aufgaben sind elektronische Mittel möglich, Wenn wir nicht wollen, ist mit einer Aufgabe einige Stunde zu beschäftigen. Ja, man kann das auch ohne elektronische Mittel berechnen. Geht ja auch. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> wir haben hier mit Hilfe von Ge folgendes Bild, wie die beiden Funktionen zeigt. So, und mit Georgie kann auch kann man auch die Fläche berechnen. ja. Wir sehen, dass wir tatsächlich einen Schnittpunkt haben hier. Und wie kann man den Schnittpunkt von zwei Funktionen berechnen? Einfach die Funktionen gleichsetzen. ja. Die g von x ist gleich x, f äh von x. ja. Und in diesem Fall, das haben wir schon in einem anderen Video, wie man das macht. ja. Und wie auch immer, äh, diese Gleichung jetzt lässt sich nicht unbedingt mit elektronischen so leicht lösen ja viele Werkzeuge machen das nicht hm? äh, in Geogebra wenn man das mit dem Werkzeug von Geogebra versucht also das wirklich gleichzustellen das geht nicht aber Gott sei Dank kann man einfach Schnitt von zwei Funktionen so fragen und dann äh, findet man diesen Punkt hier und äh, der X-Wert von diesem Punkt ablesen und das ist ungefähr so viel genau kann man das nicht berechnen ja. So, bis zu diesem Punkt befindet sich oben die Polynomfunktion, hier und unten die Exponentialfunktion. Ja. Um diese ganze Fläche hier drinnen zu berechnen, müssen wir oben minus unten berechnen. Also ja, von minus 2 bis zu diesem Punkt müssen wir oben, oben ist die f-Funktion, f von x, minus unten, also g von x. Und das ist eine neue Funktion. ja. Integral zwischen minus 2 und diesen Punkt berechnen und ab ab diesem Punkt danach um diese Fläche hier drin berechnen ab diesem Punkt bis halt 2. Hier steht 2,2 ist egal. Also ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob ich jetzt hier mit 2 oder berechnet habe. Ist jetzt nicht so wichtig. Also äh, und hier sieht man die ganze Rechnung Allein das Schreiben dauert ewig. Also geschweige jetzt das mit der Hand zu berechnen. Wie auch immer, wenn man das hier jetzt das Ganze in Georgie eintippt oder an den Mittel, an den Mittel, dann macht war diese Rechnung halt von selber aus, ja. Und allein diese Rechnung zu betrachten, bereitet kopfschmerzen man könnte das ganze schritt zum schritt berechnen allerdings können wir mit elektronischen mitteln viel schneller die antwort berechnen wir müssen also folgendes eintippen in GeoGebra zumindest ja ne? und das geht dann so viel leichter und das ergebnis sollte ca. 10,96 sein ich glaube bis 2. ja ist mit Georgieba bis zwei gerechnet wir haben schon erwähnt dass wir und Trend austauschen müssen falls die funktionen ihre stellung ändern also was oben ist und so weiter, ja. Was, also in diesem Fall jetzt hier haben wir am Anfang f minus g berechnet, dann haben wir mit dem äh, Subtrahent wechselt und das war dann g minus f, ja. So Integral einer Funktion berechnen wollen. Die Rolle der zweiten Funktion übernimmt jetzt die x-Achse, ja. Wir haben eine Funktion. Die einfachste, wie das, wie, die wir benutzen können, also eine lineare Funktion. Äh, bedeutet das jetzt, wenn wir das nicht tun, also ja, das Minus und das Plus wechseln. Oh, mit diesem... Das verstehen, was das bedeutet. Wenn wir das Integral der linearen Funktion im Bild zwischen den Stellen minus 2 und 2 berechnen, ist das Ergebnis zwischen minus 2 und 2. Also von hier bis hier, nicht was hier so dargestellt, hier, sondern bis hier. Gleiche Fläche unten und dann bis hier ist es die gleiche Fläche oben. Und das Ergebnis ist halt 0. Ja, das ist was, äh, was Georg angeben wird. Ja? Das Integral sollte in diesem Fall jetzt hier Strecke sein, wenn wir jetzt hier haben. Ja? Und das bedeutet, Sache hier wird Beschleunigung. Ja? Das Integral sollte zurückgelegte und das ist dann in diesem Fall 0, weil die Geschwindigkeit von negativ, also in einer Richtung, wird sie positiv. Die und das bedeutet, wir haben also die Bewegungsrichtung geändert. Äh, und wenn wir uns vor einer Weile in eine Richtung, die gleiche Dauer in, die gleiche, in der gleichen Weise in die Gegenrichtung, dann werden wir am Ausgangspunkt angelangen. Schon klar. Mach schon. Die mittlere sozusagen zurückgelegte, zurückgelegte Strecke ist 0. Allerdings haben wir uns schon doch bewegt. Das ist diese Fläche plus diese Fläche hier, also bis 2 wieder. Ja. Um das zu berechnen, 0 in diesem Fall, ja, wo die gerade die x-Achse trifft. Also die äh, äh, hier für die F, das Integral von minus f berechnen und hier das Integral von f. Und also, was wir machen, hängt, hängt, da, hängt daher davon ab, was wir berechnen wollen. Äh, wenn wir alle Funktionen berechnen wollen, dann ist es eindeutig, immer oben minus unten. Und das war es. Berechnen Vielen Dank.